Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind wieder zurück aus der Magie, muss ich leider sagen. Oder finden Sie Instant Payments magisch? Ich hoffe, ja. Wir haben ein, eine Paneldiskussion jetzt vor uns, Instant Payments, erste Erfahrungen. Und ich darf vier Pioniere des Instant Payments hier auf der Bühne begrüßen. Frau Lauer, Herrn Wackett, Herrn Littlejohn und Herrn Weiß. Ah, da ist Herr Weiß auch. Sie alle, ich habe Sie alle Pioniere genannt des Instant Payments, da muss ich vielleicht die ein oder andere Erläuterung noch nachschieben. Frau Lauer, ja, ich fange mit Lady is first an. Sie ist, ja, die eine der, sie ist bei der Bank, die als erste Instant Payments angeboten hat, bei der Uni Credit. Und ist da in der Abteilung Pay Payment Products für den Bereich Global Transaction Banking zuständig. Hallo Frau Lauer. Der nächste Pionier, Hayes Little John mit Eber Clearing, hat äh, als erster ja, ein Abwicklungssystem äh, auf, auf die Beine gestellt, pünktlich zum Start von Instant Payments, nämlich im November 2017 RT1. Herzlich willkommen. Okay. Okay. Dann... Äh, geht es weiter mit Axel Weiß, Pionier in der Richtung, habe ich gedacht, weil äh, ja, er ist äh, in der Sparkassen-Finanzgruppe beim DSGV und äh, da ist ja Quid entstanden, jetzt in Verbindung mit den Genossenschaftsbanken und das ist eigentlich eines der Produkte, die auf Instant Payments schon jetzt setzen. In dem Sinne möchte ich ihn begrüßen und last but not least, Helmut Wackert. Ja, er ist Head of Division, Market Innovation and Integration bei der EZB und die EZB oder das Eurosystem haben vielleicht Instant Payments äh, 2014 so zum ersten Mal auf die Tagesordnung gebracht äh, beim ERPB und in dem Sinne auch Pionier. Ja, fangen wir äh, mit der Runde zu den ersten Erfahrungen an. Ich frage gleich äh, Herrn Wackert, wie zufrieden sind Sie bisher mit der Umsetzung von Instant Payments? durch ja, unsere Kreditwirtschaft hier in Europa. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, in der Tat, also Instant Payment, denke ich mal, ist ein zentrales Thema. Äh, wir haben gute Fortschritte gemacht, also Sie haben schon angesprochen, äh, wir haben ein Rahmenwerk geschaffen, wir haben auch die Infrastruktur dafür geschaffen. Jetzt geht es darum, das äh, am Markt durch die Banken umzusetzen. Da sehen wir große Unterschiede in Europa. In verschiedenen Ländern sind wir gut unterwegs, Andere Länder Ländern ist die, die Annahme noch zögerlich. Die Banken haben das SIT-In-Scheme, was ja freiwillig ist, optional, unterschrieben. Und wir sehen heute nach gut anderthalb Jahren oder rund anderthalb Jahren, dass etwa die Hälfte der Banken sich also das Scheme unterschrieben haben. Ich denke mal, die Herausforderung da ist, dass man halt eben auch nicht nur als Scheme-Teilnehmer sich qualifiziert oder unterschrieben hat und gegebenenfalls erreichbar ist, sondern dass halt auch aktiv Lösungen angeboten werden und dass bei den Kunden dann entsprechend nachhaltig und nachdrücklich dann auch vermarktet werden. Da, glaube ich, hapert es momentan noch ein bisschen. Das Marketing ist vielleicht suboptimal. Viele, denke ich mal, Verbraucher sind sich über die Fortschritte oder die Vorteile, die Instant Payments bietet, nicht bewusst. Und auch aktive Lösungen der Banken, glaube ich, sind also noch nicht überall weit verbreitet. Das ist sicherlich was, was verbesserungsbedürftig ist, wo man daran arbeiten muss. In vielen Ländern äh, gibt es äh, Prozesse, die halt eben zeitlich jetzt so gestreckt sind, äh, dass das jetzt ein bisschen später kommt. Die Rede war heute schon von Niederlande, äh, die also demnächst äh, migrieren oder im Prozess dazu sind. Da bewegt sich der gesamte Markt, das ist natürlich gut. Äh, aber in einigen Ländern ist das noch relativ äh, langsam. Insofern, da ist noch was zu tun. Ähm, und... Äh, ich sage mal, besonders wichtig ist auch, dass man also da gleich schon die europäische Ausrichtung hat. Das haben wir heute ja auch schon mal diskutiert. Das ist sicherlich was, wo man darauf achten muss und wo man äh, noch abwarten muss, dass man tatsächlich mittelfristig in diese Richtung kommt. Dankeschön. Ähm, lassen Sie noch was übrig für die Hürden vielleicht, <lacht> zu denen wir hinterkommen. Äh, Frau Lauer, wie war es bei Ihnen? Wie hat der Staat mit Instant Payments geklappt? Was sind Ihre Erfahrungen jetzt nach anderthalb Jahren? Ja, Frau Dr. Winter, Sie hatten es ja erwähnt. Wir waren im November 2017 die UniCredit, die erste Bank in Deutschland und auch in Italien waren wir dabei. Wir haben dann im November auch gleich die erste Cross-Border-Zahlung von München nach Italien gemacht, innerhalb von zwei Sekunden. Aber für unsere Kunden war es halt noch nicht sehr spannend, weil wenn man nur eine Bank in Deutschland hat, äh, Inhouse-Zahlungen wären eigentlich immer schon äh, Same Day gewesen, also da hat das nicht so viel Freude gemacht. Vielleicht gerade noch eine Hotelanzahlung in Italien oder in, in Spanien, aber zu mehr hat es halt noch nicht gelangt. Überrascht waren wir aber über die Anzahl der eingehenden Zahlungen. Wir dachten ja am Anfang auch, das wird alles ein paar P2P-Zahlungen äh, beinhalten, also auf relativ kleiner Basis sein. Aber nein, eingehend haben unsere Kunden schon sehr viele Zahlungen erhalten. Es haben auch alle Kundensegmente schon eingehende Zahlungen bekommen und sogar auch für Spezialkunden haben wir äh, eingehende Zahlungen erhalten. Also das war wirklich eine Überraschung für uns. Seit jetzt... Seit äh, Juli, diesen Jahres, äh, Juli letzten Jahres dann mehr Banken in Deutschland dabei waren und jetzt mittlerweile auch eigentlich schon eine signifikante Anzahl äh, erreichbar ist in Deutschland. Jetzt macht es mehr Spaß. Wir sehen jetzt wirklich auch, dass die Kunden verstärkt Instant Payments nützen verstärkt eben den Mehrwert auch sehen, bei uns im Hause ist es so, der Kunde entscheidet wirklich auch, will er instant zahlen oder will er, will er mit der normalen Überweisung zahlen und dieser Mehrwert für den Kunden, dass er wirklich sicher ist, die Zahlung ist beim Endbegünstigten angekommen, ist also durchaus ein Feature, was der Kunde will und auch aktiv dann nützt und auch bezahlt. Das kommt drauf an. Also wir haben, wir haben sowohl Fälle, wo der Kunde was zahlt, als auch, dass okay. es im Kontomodell inkludiert ist. Mhm. Also, aber was ich so höre, also ist es dem Kunden egal, weil wenn er den Mehrwert hat, zahlt er auch dafür. Also wir haben keine Beschwerden hinsichtlich der Bepreisung. Okay, gut zu hören. Ja, wie entwickelt sich das Ganze europäisch? Wie äh, sind die Nutzerzahlen bei äh, RT1, Herr um, Sachen, RT1 um, entwickelt sich sehr positiv. Ist um, neben Tips auch ein pan-europäisches System und waren vom Anfang an dabei. Also mittlerweile um, verarbeiten wir um, etwa eine Million Transaktionen pro Woche rund um die Uhr. Und Mitte Mai haben wir schon 25 Millionen Transaktionen äh, verarbeitet. Eine Tendenz ist äh, rapid steigend. Entscheidend für den Erfolg von Instant Payments wird aber sein, dass die Erreichbar Erreichbarkeit in Europa ähm, erreicht wird und das zuverlässig. Ähm, deshalb freut es uns sehr, dass die Marktdurchdringung, die wir haben, äh, bei sdt ins bereits in manchen Ländern äh, erreicht hat. Also neben Deutschland, Finnland, die baltischen Staaten, Österreich, Italien und Spanien sind zu nennen. RT1, RT1 erreicht derzeit insgesamt schon über 2.300 Institute in 19 EU-Staaten. Und das ist etwa 60 Prozent aller Banken. Wir erwarten, dass diese Zahl in den nächsten Monaten, also bis 2020, um die 90 Prozent anwachsen wird. Also was, was Angebot anbelangt, also die Infrastrukturanbindung sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Aber bei den Instituten, also wie schon gesagt worden ist, sind eher kleine Schritte. Also, also die Banken müssen sich anpassen und, und neue Prozesse einführen und deshalb braucht es ein bisschen mehr Zeit. Warum das so ist, dann... Wird, das, wird uns sicher Axel Weiß etwas mehr erzählen. Genau, dann leiten wir gleich über. Vielleicht erklären Sie auch noch mal was mit Quid. Was ist da? Wo ist da Instant drin? Ja, kann ich gleich drauf kommen. Ich glaube, vielleicht mal ein paar grundsätzliche Zahlen von unserer Gruppe. Ich hatte eben gehört, 25 Millionen bei der EBA. Ähm, seit äh, Start, äh, wir haben äh, seit Start 14 Millionen Transaktionen verarbeitet, also einen erheblichen Teil offenbar. Äh, wir haben am Tag ungefähr 80.000 Transaktionen jetzt, äh, Ausgänge ja, und äh, insgesamt im Monat ungefähr 4 Millionen Transaktionen derzeit, Ein- und Ausgänge. Das ist schon äh, mittlerweile, äh, geht das schon in andere Dimensionen und ähm, in Bezug auf Quid haben wir uns natürlich sehr früh gedacht, Mensch, wo, was, wo kann man das am besten einsetzen, so ein solches Verfahren. Und äh, wir haben ja in der Gruppe sehr, sehr früh schon die Entscheidung, die strategisch gefällt, Instant Payment auch umzusetzen. Und interessant ist eigentlich, dass viele unserer Gremienmitglieder gesagt haben, naja, das ist so eine Art Muss, wir müssen das tun. Jetzt auf einmal kommt da eine Dynamik rein, wo unsere Arbeitskreise in der, in der Sparkassenfinanzgruppe ähm, aufgefordert werden, Innovation, am laufenden Band zu entwickeln. Da war Quid ja nun eigentlich erst der, der Startpunkt. Interessant ist: Wir sind ja mit Quid ohne Instant Payment gestartet, ähm, haben dann eben das mit den äh, Genossenschaften zusammen in der Kooperation betrieben und haben dann erst, ähm, ich meine, im Juli letzten Jahres Quid dann auch wirklich auf Instant geschaltet. Und interessant war, dass der Kunde bis dato eigentlich schon den Eindruck hatte, das läuft ja fast schon Instant. Ne? Ähm, es ist praktisch für den Kunden bei solchen Tools, bei solchen P2P-Verfahren eigentlich schon so, dass er davon ausgeht, dass die Gutschrift auf dem Empfängerkonto praktisch in der, in der Sekunde der Auslösung erfolgt und das ist natürlich ein fantastisches Erlebnis, wenn man also genau diese, diese Erfahrung macht, dass das Geld eben sofort zur Verfügung steht und ich glaube, ich kann mir auch gar kein P2P-Verfahren vorstellen, was eben nicht so funktionieren könnte. Das sind so die ersten Erfahrungen und ich glaube, Quid kommt dann auch ins Spiel und das ist natürlich auch durchaus unsere Strategie. Wir wollen mehr Kooperationspartner finden, wir wollen auch international kooperieren, wir wollen Quid durchaus auch als Basis nehmen, um für einen Ausbau in Richtung vielleicht P2B in diese Richtung dann zu gehen und die, diese, diese Echtzeitzahlung und dieses, sag ich mal, dieses, diese sehr einfache Handhabung einer Zahlung, die der Kunde jetzt gewohnt ist, auch vielleicht auf Zahlprozesse im Handel, in, bei mobilen Händlern und so weiter auszuweiten. Also das ist nur der Anfang. Und da war Quitt ein guter Start. Ich glaube aber ganz, ganz wesentlich und ich, das muss ja auch jedem bewusst sein, sowas ist kein Selbstläufer. Wir haben, vielleicht haben Sie unsere Werbekampagne gesehen für Quitt mit diesem Testimonien, diesem, diesem Kerl, der dann die Wand eingerannt hat und Social Media Kampagnen und so weiter. Das hat, da ist richtig viel Kapital eingesetzt worden und nur dann funktioniert es auch. Das heißt, zu hoffen, dass man irgendwas Tolles entwickelt und das geht dann schon irgendwie, das ist zu kurz gesprungen. Man muss eben diese Innovationen genau wie es auch Wettbewerber außerhalb der, der Bankensphäre mittlerweile verstehen machen, sehr, sehr stark am Markt etablieren und bewerben. Dankeschön erstmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir magisch werden können. Das schaffen wir nicht. Aber eine TED-Umfrage würde ich jetzt mal einschieben. Und zwar haben Sie alle diese Geräte jetzt auf Ihren Tischen liegen. Und es wird Ihnen jetzt eine Frage gestellt und jetzt sozusagen die Frage zur Wahrheit. Ich nehme an, in diesem Raum habe ich, haben wir noch ganz gute Chancen, dass das einigermaßen, ich sage mal, aus unserer Sicht positiv aus, ausfällt. Ich habe es hier auf Deutsch formuliert. Ich habe es so formuliert, wie es die Bankkunden auch vorfinden als Echtzeitüberweisung ein Instant Payments. Und die Frage ist, haben Sie schon mal eins gemacht? Und wenn ja, drücken Sie die eins, wenn nein, drücken Sie die zwei. Ja, ich war gespannt, äh, habe, wie gesagt, sie schon als besondere Zielgruppe gesehen, aber auch in dieser besonderen Zielgruppe ist noch, wie sagt man so schön, Potenzial oder Luft nach oben. Ähm, ja, äh, das verdeutlicht all die Zahlen. Ich meine, jeder, der im Zahlungsverkehr, und hier kennen sich ja doch sehr viele ganz gut aus, wissen, äh, die Zahlen, die wir jetzt genannt bekommen haben, sind... Äh, schön hoffnungsvoll okay aber äh, im vergleich zu dem was sonst im zahlungsverkehr äh, täglich läuft ist das noch nicht so sehr viel und äh, insofern haben wir hier eigentlich dann schon ein ganz äh, ja sagen wir mal ein positives ergebnis weil ich habe immer im kopf was macht unser sepa hat 16 millionen am tag und äh, naja da äh, sieht man wo wo noch luft ist gut ähm Anwendungsfälle. Wir hatten ja schon, also wie gesagt, P2P ist einer, der sicher meist zitiert wird. Die Tochter an der Kinokasse, die das Geld dringend braucht, ist ein beliebter Fall. Aber wie sieht die Realität aus, Frau Lauer? Wo stellen Sie fest, werden Instant Payments am meisten genutzt? Das können also, Sie ja vielleicht erkennen. Ja, also beziehungsweise ich habe gestern auch nochmal nachgeschaut, ob irgendwas Besonderes ist oder mir was Neues auffällt. Aber ich kann eigentlich nicht bestätigen, dass es P2P-Zahlungen sind. Die sind sicherlich auch dabei. Aber der Großteil der Zahlungen ist wirklich die Bezahlung von Rechnung. Das heißt, jemand muss was bezahlen, hat vielleicht auch ein Zahlungsziel oder stellt vielleicht auch Samstag, Sonntag fest, huch, da habe ich was, äh, was verschwitzt, jetzt mache ich doch schnell ein Instant Payment, dann zeige ich wenigstens, dass ich mich bemühe, schnellstmöglich zu zahlen. Und das tun nicht nur die Privatleute, sondern ich sehe es auch, dass Firmen auch ihre Rechnungen damit bezahlen. Also es ist schon irgendwo, ähm, ich will zu einem Zeitpunkt zahlen, ich will wissen, dass das Geld auf dem Konto des Empfängers angekommen ist und dann nütze ich das. Es ist einfach ein neues Produkt, es ist nicht die normale Überweisung, nur ein bisschen schneller, sondern es ist eben wirklich dieser Mehrwert, dass ich weiß, es ist angekommen und genau in der Sekunde, die ich selber be bestimme. Und man sieht dann zum Beispiel auch, dass auch das ist was, was ich gestern mal zum ersten Mal so gesehen habe, vielleicht auch, weil es ja jetzt gerade Ultimo ist, dass kleine Mittelständler, auch Gehälter durchaus schon mal mit Instant-Zahlen. Ins Gehalt ist jetzt nicht unbedingt für mich der klassische Fall für, für Instant, aber eben, wenn ich wirklich nur, was weiß ich, fünf oder zehn Zahlungen zu machen habe, ist es sicherlich auch eine Alternative, wenn ich im Online-Banking das mache. Ich sehe auch viel, dass Reisen gezahlt werden. Das kennt wahrscheinlich jeder selber. Man will es ja sein, dass die weiteren Unterlagen so schnell wie möglich kommen, also mache ich ein Instant Payment. Also das, das sind so die, die klassischen Fälle, die ich sehe. Und natürlich auch äh, das, was immer von Anfang an zitiert wurde, der klassische Autokauf, dass ich eben, Bargeld vermeiden will, wo ich sonst, jeder glaube ich hat das irgendwann in seinem Leben schon mal gemacht, mit paar tausend Euro irgendwo hingefahren, weil man ein Auto abholen wollte oder man musste zweimal hin, weil man den Kfz-Schein halt erst bekommen hat, wenn das Geld da war und das ist jetzt was, wo Instant Payment genutzt werden und wo halt eventuell das mit ein, zwei Instant Payments gemacht wird, aber das ist ganz klar auch ein häufiger Use Case. Dankeschön. Können Sie das auch so bestätigen, Herr Weiß, wenn Sie jetzt nicht auf die Quid-Zahlungen in Ihrer Gruppe gucken? Ja, bei uns sind ungefähr ein Fünftel der Transaktionen P2P, also wirklich Quid-Zahlungen dann auch. Was auch noch ergänzend vielleicht gesagt werden kann: Wir sehen auch, dass eben im Online-Bereich das sehr wohl genutzt wird. Sowas wie eBay Kleinanzeigen, dass man, ich habe das persönlich mal erlebt, dass ich eine Ware irgendwo gekauft habe, im, ich glaube im Frankfurter Raum von Berlin aus, und ich habe mit dem noch telefoniert und ich als Insider sehe natürlich, wo er das Konto hat und dass das gegebenenfalls auch schon fähig ist, eben Instant zu empfangen. Und in der Sekunde, wo er noch mit mir redet, sagte er, das Geld. Und ich sage, gucken Sie mal aufs Konto, ist schon da. Ne? Und das war, das war schon eine, eine tolle Situation, wo ich selber eben auch gemerkt habe, Mensch, da ist ein Use Case. Das, das ist super interessant. Und in dem Moment konnte er die, die Ware schon versenden. Ne? Also. Ähm, ist vielleicht ein Randbereich, aber das wäre nochmal ergänzend. Und das sind die Situationen, wo das wirklich dann auch zieht, dieses Zahlungsinstrument. Und ähm, so im, also Sie haben jetzt den, den Onlinehandel zitiert, also diesen magischen Fall. Aber äh, gibt es, da sehen Sie auch Chancen für, für den POS, Instant am POS ist ja auch ein Thema, was wird ja äh, gerade diskutiert. Ich meine, es wurde, diskutiert, ja, genau, ja. wurde heute ja auch schon angerissen das Thema. Ähm, es ist natürlich naheliegend zu sagen, wo kann man eben ich glaube gerade Instant Payment wenn ich das in den europäischen Gremien so sehe ist ein Impulsgeber eben vielleicht die Infrastrukturen zu überdenken und neue Akzente dazu zu setzen aber es gilt natürlich genau das, was eben heute Morgen auch gesagt wurde da muss ein Mehrwert da sein, eine 1 zu 1 Umsetzung per se wird wahrscheinlich nicht so prickelnd sein und es muss natürlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell da sein. Ich denke mal, wenn das gegeben ist, ich habe dann auch gehört, die neuesten Dimensionen oder die größten Dimensionen wären, dass wir zum Beispiel kein weltweit, nicht mehr auf ein Co-Branding angewiesen sind, wenn wir europaweit einheitlich handeln. Das sind ja genau diese, diese, sage ich mal, Impulsgeber, wo wir sagen, da in diese Richtung könnte es schon gehen. Eins ist aber auch klar und das klang heute Morgen auch an, wir haben in Deutschland, sind natürlich ein bisschen verwöhnt, wir haben das Girocard. Äh, verfahren, äh, sehr hohe Akzeptanz, sehr hohe Zuwachsraten äh, in den letzten Jahren gerade, verdrängt immer mehr das ev verfahren also sehr erfolgreich und da, da ist natürlich guter Rat teuer, äh, vielleicht sich einer Lösung dann eben äh, in, in eine Lösung zu gehen, die äh, mindestens genauso gut sein muss, aber auch in dementsprechender, da werden Investments äh, äh, durchaus erforderlich sein, die sich amortisieren müssen. Das sind ja genau diese ökonomischen Aspekte und das Thema Convenience, äh, auch sagt, Laufsicherheit, Sicherheit per se, das sind ja die Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen äh, und äh, ich glaube, wenn man in diese Richtung denkt und wenn man da ein Paket schnürt, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir zu einheitlichen Verfahren auf Instant Payment Basis kommen. Mhm. Und ich glaube, die Eber Clearing hat auch schon nachgedacht über Online-Handel und wie kann das aussehen, wenn der Zahlungsempfänger die Sache startet. Ja, ja haben wir. Also haben wir vielleicht ein Beispiel vom Zieleffekt was wir äh, vorher äh, gesehen haben bei Magier. Ähm, also die <lacht> Idee hier ist ein Request-to-Pay und äh, es gilt als wichtiger Puzzleteil äh, oder Missing-Link, die verzaubert werden kann und, und äh, das machen wir zusammen mit, mit unseren Benutzer. Und es kann äh, den Weg zum Instant Payments ähm, ebnen und aus, auch das Entwickeln von Kundenprodukten erleichtern. erleichtern. Um, Request-to-Pay ist, ist eine standardisierte äh, Zahlungsaufforderung, also auf äh, ISO 20022 basiert. Äh, also der, der Begünstigte, also zum Beispiel ein, ein Händler, kann den Zahlungsprozess äh, direkt anstoßen. Damit können Extra Echtzeitzahlungen zum Beispiel besser in den Verkaufsprozess integriert werden. Uh, wir sehen das ähm, also Anwendungsfälle hier ähm, beim elektronischen Rechnungsprozess, aber auch beim Point-of-Sale oder online handel Es ist produktagnostisch, also kann für alles benutzt werden im Prinzip. Es gibt auch heute, also lokal in den Ländern in, in der EU, äh, eine Reihe von nationalen Lösungen, äh, die sowas machen oder, oder nur zum Teil machen. Ähm, aber hier ist die Idee, äh, Pan-Europäische etwas anzubieten. Um, und wir sehen das als Bindeglied zwischen ne, diesen verschiedenen Endkundelösungen End in, in den Ländern. Um, zu diesem Schluss, dass das sowas äh, so gebraucht werden kann, um, sind wir zusammen mit einem Taskforce von 30 Teilnehmern aus 14 Ländern äh, gekommen. Und wir sind daran, ein Blueprint äh, zu schreiben. Und hoffentlich können wir in den nächsten Wochen mehr äh, dazu sagen. Dann noch mal äh, die Frage, die äh, heute Morgen vielleicht schon einigen äh, auf den Lippen brannte. Herr Mersch hat ja auch von Tipps gesprochen und äh, da ist dann die Frage, wir hören, es gibt ein Clearing-System, was paneuropäisch da ist. Wo genau setzt Tipps ein oder wo sind die Vorteile? Äh, was ergänzt Tipps in, dem, in, dem, in der ganzen Szenerie von Instant Payments? Ja, also... Ähm Tipps erreicht also nun paneuropäisch alle Banken, also nicht die Mehrzahl, sondern alle. Also der Voraussetzung ist, es ja ein Teil unserer Target-Familie. Das heißt, alle Target-Teilnehmer können potenziell auch dann eben Tipps-Teilnehmer werden und unsere Erwartungshaltung ist natürlich, dass das auch weitgehend der Fall sein sollte und wird. Insofern hat man halt eben da eine paneuropäische Gesamtabdeckung. Ähm, daneben äh, hat TIPS natürlich die Vorteile äh, eben als äh, Teil der Target-Familie, Settlement in Zentralbankgeld. Äh, das heißt, wir haben also auch, äh, ich sag mal, in dem äh, in einem Instant äh, äh, Transaktionsfall äh, ein sofortiges Settlement. Äh, äh, da ist, stellt sich dann natürlich die Frage, wofür ist dann Clearing notwendig, wenn man ein Instant Settlement generieren kann. Es bietet natürlich eben auch über die Vorteile aus der Target-Familie, wie gesagt, wiederum das Liquiditätsmanagement. Man hat alles, die gesamte Liquidität unter in einem Dach. Das wird in noch verbessert weiterhin. Das kam heute auch schon mal durch in der Konsolidierung von Target 2, T2S. Und natürlich, äh, über diese Schiene äh, ergibt sich natürlich auch dann äh, die Vorteile eben von äh, Settlement über das Zentralbankkonto, was dann eben auch Teil der Mindestreserveverpflichtungserfüllung äh, äh, sein wird. Also insofern, äh, denke ich mal, bietet eben äh, Tipps viele Vorteile äh, Originär für uns war halt eben das politische Ziel umzusetzen, dass wir halt eben ein Instrument, was zukunftsorientiert ist, ähm, anbieten können, wo man eben auch äh, paneuropäisch alle erreichen kann. Und äh, das war also mit einer der Hauptzielsetzungen. Gut, äh, wahrscheinlich... Äh ja, also es ist auf dem Weg. Ich würde jetzt noch mal eine TED-Frage stellen wollen, die jetzt sich weniger auf das Clearing und Settlement bezieht, sondern dann auch eher wieder aus dem sozusagen privaten Nutzerumfeld kommt. Und zwar, wir hatten Use Cases und wenn Sie überlegen, gab es schon mal eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie gedacht haben, jetzt hätte ich gerne Instant Payments, beziehungsweise würde eine Echtzeitüberweisung äh, starten. Sie drücken wieder die Geräte, in dem Fall, äh, wenn Sie das Bedürfnis noch nie hatten, müssen Sie bis zu äh, Position 4 fortschreiten und sonst, äh, ja, bin gespannt. Also noch nie ist äh, dann doch relativ viel, aber ich glaube, das ist auch äh, wahrscheinlich die Reaktion darauf, dass man äh, das nicht kennt und äh, dann äh, die Fantasie äh, vielleicht nicht so weit geht, wie äh, das der Herr Friedrich vorher so beschrieben hat, sondern dass man das dann eigentlich schon vermeiden, vermieden hat zu denken. Ja, Zahlen einer dringenden Rechnung, das deckt sich also genau mit dem, was Sie auch äh, beobachten. Und äh, gut, der Gebrauchtwagenkauf kommt sich ja auch vor, aber ich denke, die meisten sind da vielleicht nicht so aktiv, dass ihnen das dauernd äh, einfällt. Ja, die letzte Runde nochmal. Wir haben jetzt so ein bisschen das Bild. Ähm, da ist jetzt die Frage, wie, wie, wie wird sich äh, Instant Payments entwickeln? Wie wird es in Zukunft aussehen? Äh, da gehe ich noch mal. An die, zu Eva Clearing und nochmal, wir hatten äh, Tipps vorhin nochmal skizziert bekommen und da ist dann die Frage, wie stellen Sie sich jetzt ähm, als, äh, Sie sagen ja immer, Sie sind die paneuropäische Infrastruktur, wie soll das Zusammenspiel zwischen den beiden, die wir dann haben, RT1 und Tipps laufen und wie ist dann auch die Kooperation mit den anderen Clearing-Systemen, die wir haben jetzt in Ländern, in Deutschland ist das aber in in äh, anderen Ländern gibt es ja nationale Clearing-Systeme, wie TED oder IBAPay beispielsweise. Danke. Ähm, also obwohl äh, die EZB glaubt, dass es keine Clearing mehr gebraucht wird, äh, es wird gebraucht und benutzt noch. Und ich würde sagen, dass ähm, TIPS und RT1 ähm, analog zu Target 2 und Euro 1 komplementär sind. Und die, die bieten äh, also unterschiedliche, aber ähnliche äh, äh, Angebote. Und ähm, sie, wir werden alles weiterhin tun, was in unseren Kräften steht, um diese noch äh, bequem, äh, diese äh, simultane Benutzung zu, zu äh, unterstützen. Und ähm, wir haben die Trip Tips Instructing Party äh, auf RT1 äh, gebaut und das seit dem Anfang an live. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir machen alles, äh, um das ähm, unseren Kunden dann, dann zu erleichtern. Ich ähm, würde auch sagen, dass ähm, obwohl es diese andere nationale Clearing-Systeme gäbe. Wir sind von Anfang an mit einigen schon live, mit Eberpay seit November 2017, also läuft das reibungslos und schneller als auch iba gedacht hat, damals, Also fast alles unter drei Sekunden, also end-to-end, end, auch von Spanien nach Lettland. Und das, das funktioniert sehr, sehr gut, kann ich sagen. Ähm, in den nächsten Monaten werden wir dann auch andere, ähm, auch an andere Länder dazu bringen, äh, Frankreich und Niederlande, Belgien und äh, das, das läuft sehr gut. Also ich kann auch sagen, dass die ersten 18, 18 Monate waren nur die Aufwärmsphase. Also es, die, wie ich gesagt habe am Anfang, äh, Tendenz ist rapid steigend, sogar also e exponentiell und ähm, im Vergleich, also im Quervergleich, was wir im Uh, SCT verarbeiten ist ein Bruchteil noch, aber es wächst sehr, sehr schnell. Dankeschön. Ja, Frau Lauer, was würden Sie sich, ich sag mal, Sie sind äh, ja schon auf, also wir, Fachkreise und ich würde mal sagen, die sitzen vor uns, kennen Sie ja äh, mit dem Instant Payments Projekt für die Uni Credit und äh, es ist irgendwo ein bisschen Ihr Baby. Wann, glauben Sie, ist es aus, dem, äh, ja, aus den Kinderschuhen raus, wenn es in den Kinderschuhen überhaupt schon steckt? Doch, ich würde sagen, das zweite Paar Schuhe haben wir schon gekauft, aber es wird noch einige brauchen. Ähm ja, es sind da noch einige Punkte, die, die sind halt noch nicht optimal. Ich fange mal bei der Erreichbarkeit an, schon alleine nur in Deutschland. In Deutschland sind noch nicht alle Institute erreichbar. Wir haben vorhin gesehen, äh, dringende Rechnungen und das ist mir jetzt selber mal ergangen. Ich wollte eine Arztrechnung zahlen, die, wo ich schon zu spät dran war. Leider war die Bank nicht erreichbar. Also das... Wir haben zwar schon eine hohe Erreichbarkeit, aber immer noch nicht alle und dann auch das andere Ergebnis, dass noch nicht alle es machen wollten, liegt daran, dass ja auch noch nicht alle Banken es aktiv anbieten. Also es gibt Institute, die erreichen oder stellen erstmal die Erreichbarkeit sicher, aber ermöglichen es ihren Kunden noch nicht. Und damit es wirklich als the new normal mal irgendwann gilt, muss es ein ein Produkt sein was alternativ zur Überweisung zur normalen SEPA-Überweisung zur Verfügung steht die gleichen Services auch bietet. Also da komme ich dann auch zu den Firmenkunden hin. Der Firmenkunde will nicht nur eine Einzelzahlung machen, der Firmenkunde will, will ein Balkfall einreichen, er möchte aber auch Sammelbuchungen haben. Also all das, was, was wir für SEPA gebaut haben, muss auch für Instant Payments zur Verfügung stehen als Produkt. Nur eben mit dem zusätzlichen, dass ich 24 mal 7 365 mit sofortiger Gewissheit das in 10 Sekunden dann auch habe. Und für die Firmenkunden ist natürlich auch noch ein Hindernis der Maximalbetrag mit 15.000 Euro pro Transaktion. Das hören wir immer wieder, das war eine große Enttäuschung, dass das jetzt im November nicht erhöht wird. Also das würde die Use Cases für den Firmenkunden schon nochmal sehr verbreitern und eben auch zum Beispiel für Liquiditätsmanagement, dass da Instant Payment dann auch in Erwägung gezogen werden. Danke schön, Frau Lauer, wobei diese 15.000 also 15 Euro Grenze, da gibt es doch jetzt wieder Gerüchte zumindest, sind mir die zu Ohren gekommen, dass dann zumindest im nächsten Anlauf da vielleicht auf 100.000 hochgehen soll. Ja, wir, also ich meine, es gibt ja auch bei Eba Clearing die Möglichkeit, Usergruppen ja. zu bilden und, und dann ohne Maximalbetrag zu arbeiten. Das überlegen wir natürlich jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass es eben äh, unerwarteterweise jetzt nicht zu der Erhöhung kam. Ob man noch ein Jahr warten kann, ja, ich meine, 100.000 ist jetzt auch noch nicht wirklich so viel, aber ein Schritt in die richtige Richtung zumindest. Ja. Und ich meine, so eine äh, User Group haben ja, äh, soweit ich weiß, auch die äh, Banken in den Niederlanden gegründet und die wollen es ja jetzt wirklich zum New Normal äh, machen. Äh, warum sind wir da in Deutschland so äh, zögerlich äh, oder verhalten, Herr Weiß? Ja, ich, es hängt natürlich ein Stück weit damit zusammen mit der Reachability das ist ganz klar. New Normal kann ja nur funktionieren, wenn alle dabei sind. Dann wird es erst zum New Normal äh, genau, was Frau Lauer auch sagte, die, das Thema der Sum, des Sammlers, da arbeiten wir zum Beispiel sehr hart dran dass wir das umsetzen, das muss erstmal alles erreicht werden. Ich finde aber dieses Thema der, der, der Kundenkomponente, also ich wundere mich schon so ein bisschen, dass die Holländer jetzt sagen, wir machen das zum New Normal, wenn wir zeitgleich in der Sparkassenfinanzgruppe zum Beispiel Kundenumfragen machen und wirklich direkt Kunden und, und zwar sehr repräsentativ befragen, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eine Differenzierung, wollt ihr jetzt wirklich alles auf Echtzeit? Natürlich ist das auch immer unter der Fragestellung, oder dem Oberbegriff Bepreisung oder nicht, das ist mir auch sehr bewusst, aber die meisten Kunden haben gesagt, eigentlich D plus 1, was wir jetzt im SEPA-SCT-Umfeld haben, reicht uns im Allgemeinen, da sehen wir überhaupt gar keinen großen Bedarf, dass das schneller läuft. Und wir sehen es als differenzierte Leistung eigentlich in dem Sinne auch als vernünftig an in diesen Weg zu gehen. Das heißt, es gibt wirklich in dem Sinne und ein bisschen zeigen, das hier die Umfragen glaube ich auch, obwohl das vielleicht nicht ganz repräsentativ ist, aber es zeigt schon, dass die Kunden sehr wohl differenzieren, dass sie das nicht unbedingt als New Normal brauchen, was nicht ausschließt, dass wir irgendwann in diese Richtung natürlich kommen. Also aber ich glaube, wenn die Niederländer diesen Weg gehen, ist das deren, deren Weg. Wir haben gesagt, wir wollen differenzieren. Es gibt ja äh, bei uns auch zum Beispiel Institute in der Gruppe, die sagen, wir machen das wirklich äh, als, äh, genauso in den gleichen Konditionen wie eben auch ein SCT. Äh, andere machen es nicht. Ich finde das eigentlich in Ordnung. Das ist ja auch ein Wettbewerbsthema. Äh, ja gut, wobei ich mal bei diesen Kundenumfragen, wenn Sie einen fragen, hätten Sie das gerne so. Also ich meine, wenn Sie Leute gefragt hätten äh, in Zeiten, wo es nur Festnetztelefone äh, gab. Äh, Finden Sie es wichtig, jetzt jederzeit ein Handy? Also wenn Sie mich da gefragt hätten, hätte gesagt, nee, nee, brauche ich ja nicht. Ne? Also man richtet sich dann auch so ein und kann es sich und wenn es dann kommt, dann äh, verändert man auch sein Verhalten. Aber Frau Lauer, Sie haben was auf den nee, Lippen. Nee, genau dasselbe wollte ich nämlich auch sagen. Also ähm, wer hat früher gedacht, dass man ein, ein Tablet braucht? Das, ich weiß das auch, wie ich mein erstes Tablet gekauft habe. Ich gehört: naja, guckst du mal, alle sagen, man braucht sowas, aber wozu? Jetzt ist man ja kein Mensch mehr ohne Tablet. Und, <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn, ich, wenn jetzt irgendeiner keins hat, aber ich glaube es fast nicht. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite gibt es auch, Dienste, die eben ein Instant Payment für notwendig haben, Streaming-Dienste, wo ich irgende... ich will jetzt das Champions League Finale, will ich unbedingt sehen und ich habe keine Kreditkarte, ja, dann brauche ich irgendwas und diese Dienste werden zunehmen meines Erachtens, auch mit IoT und so weiter. Ich brauche einfach eine schnelle Möglichkeit zu zahlen, eine Alternative noch und das kann Instant Payment sein. Ja, die dritte und letzte TED-Umfrage, TED heißt das Ding ja auch, ne? in der, also mit dem kleinen Gerät wieder die Frage ans Publikum, wie gesagt, wie wird es in Zukunft aussehen? Welche Rolle werden Instant Payments in fünf Jahren spielen? Was glauben Sie? Werden Sie A, das, erstens das neue New Normal, ja, das neue New Normal, also das New Normal, oder gibt, wird es sie geben, aber sie sind so weiterhin eben ja so im Notfall das Premiumprodukt oder äh, das Ganze wird sich irgendwie äh, erledigen. Wie ist Ihre Einschätzung? Diesmal bis drei hm? ist klar. Okay, ja. Doch, eine recht klare Erwartungshaltung, also es geht nicht mehr weg, würde ich sagen, das Instant Payments, das ist äh, auch die Meinung hier im Saal. Ähm, ja, aber die Idee, dass es vielleicht doch nicht das Standard wird, äh, ist dann keine Minderheitenmeinung, muss man sagen. Ja, so die letzte Frage äh, zum Thema Instant Payments würde ich dann gerne an äh, die EZB noch mal stellen. Was sagen Sie, wie soll es damit weitergehen? also insofern, also das äh, Ergebnis der Umfrage spiegelt auch so ziemlich, ich sage mal, unsere Erwartungshaltung wider, dass äh, wir schon davon ausgehen, dass Instant das New Normal wird. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer bei den Kundenumfragen alles berücksichtigt wurde. Das Kommunikationsproblem haben wir heute und äh, ich sage mal, die Politik in der jüngsten Vergangenheit ja auch schon mal diskutiert. Die jüngere Generation, bin ich sicher überzeugt, äh, für die ist äh, Realtime alles sofort, auch Zahlen wird für die normal sein. Ähm, insofern wünschen wir uns natürlich, dass die Banken äh, diese Herausforderungen annehmen und äh, ich sage mal strategisch orientiert in die Zukunft äh, blicken. Ähm, natürlich äh, ergeben sich da Herausforderungen, weil die Frage ist, welche Zahlungen wird man eben instant äh, äh, abwickeln in der Zukunft. Cash, denke ich mal, werden die Banken gerne äh, über instant abgewickelt sehen. Äh, ich glaube, ein Teil der Zurückhaltung heute bei den Banken äh, ergibt sich auch dadurch, dass man da vielleicht das Kartengeschäft penetriert. Aber ich denke mal, man muss sich auch überlegen, wen, äh, was ist die nicht nur die Zielgruppe, sondern was ist die Konkurrenz, über die wir reden. Und äh, da glaube ich, äh, das hatten wir in dem Panel vorher ist, äh, Unseres Erachtens bietet das also eine gute Möglichkeit, halt eben auch gegenüber den Plattformen Lösungen anzubieten, die eben in User Convenience dann auch das bieten, was, was die Nutzer erwarten, insbesondere eben die jüngere Generation. Und da sind dann die Banken auch gefordert und das würden wir uns äh, erhoffen, dass es da eben intelligente Lösungen gibt, äh, Angebote, die halt eben die Nutzerbedürfnisse dann auch äh, befriedigen, zukunftsgerichtet paneuropäisch ausgerichtet sind. Denn, äh, ich sage mal, das Thema, also dieser Flickenteppich, der heute schon mal angesprochen wurde, den sollte man doch für zukunftsgerichtete Lösungen versuchen zu vermeiden. Insofern, ich sage mal, sind dann paneuropäische Lösungen, sei es jetzt im P2P-Bereich oder POS, POI, halte ich für sehr wichtig. Da denke ich mal, ist das äh, Argument grenzüberschreitender äh, Transaktionen auch viel präsenter. Also im E-Commerce reden wir über 20 Prozent äh, der Transaktionen, die grenzüberschreitend abgewickelt werden. Da sollte man also äh, sich entsprechend aufstellen, dass man halt eben für die, den Wettbewerb äh, in der Zukunft äh, äh, präpariert ist und aufgestellt ist. Äh, und da würden wir gerne sehen, dass da die, der europäische Markt dann auch äh, in diese Richtung gemeinsam marschiert und dass wir eine gemeinsame europäische Lösung in dieser Frage dann hinbekommen. Danke schön, Herr Wacket, Danke an die anderen Teilnehmer. Also Sie sehen, wir setzen auf den Markt, dass wir europäische Lösungen hinkriegen. Danke schön.